ManLife Tipp Nummer 8 Den Motor schonen Der Motor ist ein zentraler Punkt der Fortbewegung. Ein Motorschaden gleicht dem Totalausfall. Schaut regelmäßig nach, wie euer Motorölstand ist. Dieser sollte immer so voll wie möglich sein. Je mehr Öl, desto mehr Kühlung. Ganz einfach. Das Öl arbeitet nämlich genau an diesen Stellen, auf die es ankommt. Und die zweite Sache ist, dass man den Motor beim Starten vorsichtig behandelt. Beim Starten ist kein Öldruck da. Deswegen sollte man nicht sofort losfahren, sondern erst 10 Sekunden warten. Erst dann kann man mit Halbgas losfahren und sollte den Motor nicht zu hoch drehen, da dieser noch kalt ist. Motoren arbeiten bei rund 100 Grad. Im Brennraum entstehen auch gerne mal 1000 Grad. Sie sind nicht dafür gemacht, bei 20 Grad zu laufen. Also Vorsicht. Schaut mal, auf dem Armaturenbrett sind die wichtigsten Sachen, die man beim Fahren benötigt. Und die Motortemperatur ist nicht aus Spaß mit dabei. Das sind die wichtigsten Dinge, um euren Motor zu schonen.